Willkommen Leute, mein Name ist Herr Hertion und ich begrüße euch zu einem neuen Minecraft Video. Heute spielen wir die Till I Die Challenge hier in Skywars und ja, die Challenge wurde uns nebengerufen von Lieben zu Tellerwarte. Und die Challenge ist eigentlich ganz simpel und zwar werde ich so lange Minecraft Skywars spielen, bis ich sterbe. Und ja, ohne viel zu labern, fangen wir direkt mal an mit der ersten Runde und wir sehen uns gleich. Ja Leute, da sind wir dann jetzt in der ersten Runde auf der Map Carol. Ich denke mal, wir werden hier safe mindestens um die fünf bis sechs Kills machen. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel Minecraft eingespielt wieder und ich bin wieder zurück in den alter Form. Deswegen denke ich mal, dass das hier, pff, Jungs, Mädels, kein Problem sein wird. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen uns mal direkt...